freue mich sehr, heute da zu sein mit Barbara Sabitzer von der Johannes- Kepler-Universität Linz und der Abteilung für MINT-Didaktik und wir werden heute sprechen über fächerintegrativen und fächerübergreifenden Unterricht mit digitalen Technologien an Österreichs Schulen. Ich als Hochschuldidaktikerin habe da ja jetzt nicht so den konkreten Bezug zu den Schulen und da freue ich mich jetzt sehr, Barbara, dass du dir Zeit genommen hast, heute ein bisschen zu erklären, was denn die Unterschiede zwischen den Begriffen sind und wie das vor allem auch in der Praxis aussehen kann, wie uns da digitale Medien unterstützen können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über dieses Thema reden zu dürfen, weil ich selbst äh, ein Mensch bin, ein Lehrer war für 20 Jahre, der gern interdisziplinär unterrichtet hat. Äh, meine Fächerkombination, drei Fremdsprachen, Informatik und etwas Psychologie. Und von daher äh, war mein Unterricht auch immer fächerübergreifend. Es gibt so verschiedene Begriffe rund um dieses Thema, die teilweise unterschiedlich verwendet werden. Fächerübergreifender Unterricht wird vor allem in der Umgangssprache einheitlich verwendet und bezeichnet alle Formen von Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fächern. Es gibt dann natürlich Spezialisierungen noch, also man hört Begriffe wie interdisziplinärer Unterricht, wenn eben mehrere Disziplinen zusammenarbeiten. Fächerübergreifend, wenn mehrere eigenständige Fächer miteinander arbeiten und die eigenen Ziele verfolgen, gemeinsam vielleicht ein Projekt durchführen, mhm. ein gemeinsames Produkt erstellen. Fächerverbindender Unterricht, wo auch die eigenständigen Fächer bestehen bleiben und Themen aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet werden. Und dann Fächerintegrativer Unterricht, der eine Spezialform darstellt, weil man dabei einfach in ein anderes integriert. Das ist so eine Art ähm, Two-in-One-Beispiel. Mhm. Äh, ich unterrichte äh, Spanisch und äh, lasse meine Schüler-Vokabellisten in Excel erfassen, erkläre gleichzeitig auch Inhalte aus dem Wirtschaftsinformatikunterricht, wie man nämlich mit Excel umgeht, wie man einen Vokabeltrainer programmiert mhm. mit verschiedenen Funktionen. Das wäre eigentlich Stoff aus dem Informatikunterricht, aber ich bringe ihn, mhm. da ich ihn beherrsche, ja. auch im Spanischunterricht. Das wäre ein Fächer integrativer Unterricht. Mhm. Mhm. Das finde ich jetzt ganz besonders spannend in der Debatte rund um Kompetenzen dass man nicht mehr so klassisch in diesen Schulfächern denkt und ja. den Schülerinnen und Schülern auch mitgibt, dass diese Dinge ja auch im realen Leben natürlich ineinander greifen, genau. integrativ sind und dass man so die Kompetenzen ähm, erweitern kann. Ja? Genau, ja. Mhm. Das Leben besteht auch nicht aus Fächern. Nein. Und, äh, das heißt, der ideale Weg in der Schule wäre ja auch, vom Leben auszugehen, von Problemstellungen mhm. auszugehen und dann, das zu lernen, was man braucht, um diese Probleme zu lösen, also Problem-Based Learning. Genau. Ja. ja. Also da passt dann wahrscheinlich auch der kompetenzorientierte Unterricht genau. hinein genau. und dann vielleicht die Erstellung, so wie du gerade gesagt hast, von digitalen Lernprodukten, ja. wie zum Beispiel das Programmieren eines ja. Vokabeltrainers. Welche anderen Beispiele kann man da nennen? Was fällt einem da noch ein? Ja, da gibt es sehr viel. Im Grunde kann ich Technologien auf allen Ebenen verwenden, wenn es um Unterricht geht, sei es als Lehrerin, selbst jetzt in der Vorbereitung bei der Recherche, bei der Erfassung aller Noten und sonstiger Informationen, Gestaltung von Unterrichtsmaterial etc. und dann im Unterricht selbst. Und so nebenbei erweitern sie auch ihre digitalen Kompetenzen, den Umgang mit den Technologien, aber auch, wenn man will, den Blick dahinter, im Sinne der neuen digitalen Grundbildung, mhm. ein neues äh, Pflichtcurriculum in Österreich für die Sekundarstufe 1, äh, wo es um Themen geht wie technische Problemlösung, Computational Thinking, also informatisches Denken, auch Programmieren mhm. oder auch äh, Themen wie Daten- und Informationssicherheit. Mhm. Wie kann man sich das so in der Praxis dann noch vorstellen? Was... Was müssen Lehrerinnen und Lehrer da wissen? Worum geht es da eigentlich? Ja. Die digitale Grundbildung, also das Curriculum und die Umsetzung, ist wirklich ein ideales Beispiel für fächerübergreifenden und fächerintegrativen Unterricht, weil man damit beides machen kann. Ähm, die Inhalte sind äh, praktisch aus dem Bereich IT, Technologien, Informatik zum Teil, äh, aber auch gesellschaftliche Aspekte wie äh, Sicherheit äh, und so weiter und äh, die könnten in einem eigenen Fach unterrichtet werden. Wenn das der Fall ist, heißt das Fach vielleicht Informatik oder Digitale Bildung und äh, kann äh, durchaus mit anderen Fächern zusammenarbeiten. Das heißt, ein Beispiel für fächerübergreifenden Unterricht wäre dann, das Fach Digitale Bildung äh, bietet die Inhalte, wie man äh, mit Technologien umgehen kann, wie man Materialien in einer Lernplattform sammelt, wie Schülerinnen und Schüler mit einfachen Tools wie zum Beispiel Learning Apps eigene Rätsel und äh, Aufgaben erstellen können. Das zeigt das Fach digitale Bildung und wenn es jetzt ein fächerübergreifendes Projekt zum Beispiel gibt mit dem Englischlehrer und dem Geschichtelehrer, dann könnten jetzt äh, Wortschatzaufgaben oder Textverständnisaufgaben aus dem Englischunterricht mithilfe dieser Learning-Apps ähm, aufbereitet werden. Oder eben Geschichteunterricht, geschichtliche Themen in englischer Sprache ja. und das Ganze dann vielleicht als Webseite aufbereitet werden, weil das ein schöner fächerübergreifender Unterricht. Ist da aber dann nicht eine Herausforderung auch das Benoten? Ja, genau. Das Benoten, die Bewertung ist definitiv, die ist sowieso immer eine Herausforderung, ja. weil was ist gerecht und ja. wie benotet man wirklich, was ja. benotet man, das ist schon klar, aber insgesamt ist die Benotung schwierig, ja, genau. Ja. Da ist es dann so, dass sich die Lehrer absprechen, dass sie vielleicht gemeinsam die Ergebnisse besprechen, eher verbal beurteilen und dass dann in jedem Fach eine die gleiche Note wahrscheinlich mhm. in, den, äh, in die Bewertung einfließt. Und ähm, ich glaube, der große Unterschied zwischen fächerintegrativ und fächerübergreifend oder verbindend ist äh, wirklich der, dass beim fächerübergreifenden und verbindenden unterrichtet jeder Lehrer, Le jede Lehrerin die eigenen Fächer. Mhm. Im fächerintegrativen Unterricht Unterrichte ich über mein Fach hinaus. Also ich bin geprüfte Englisch- und Italienischlehrerin zum Beispiel, kann aber, weil es mich interessiert, selbst programmieren. Also kann ich einen Teil des Lehrplans Digitale Grundbildung, nämlich Einführung ins Programmieren, Algorithmen, Codierung, etc. selbst umsetzen. Das mache ich im Englischunterricht oder im Französischunterricht am Beispiel von verschiedenen Aufgaben. Beispiel aus meinem Französischunterricht und aus meinem eigenen Französischbuch, Wiener Walzer auf Französisch, im mm. Kapitel Wege beschreiben. Wir haben verschiedene Zeichen verwendet, uh, Schritte mit Pfeilen und so weiter. Der Männerschritt ist uh, bildlich dargestellt. Schülerinnen und Schüler müssen den einmal auf Französisch uh, beschreiben. Also, wie gehe ich vor, wenn ich jetzt als Mann Wiener Walzer tanzen muss? Wie bewege ich mich? Rechts, links, zurück, vor. Ja. Daneben eine Spalte frei für die, den Damenschritt. Also muss ich jetzt umdenken, muss auch den Damenschritt beschreiben, schreibt es dann vielleicht noch in ganzen Sätzen hin, ist Sprachunterricht. Aber ich erkläre dazu, weil ich es weiß, das, was wir da machen, ist im Grunde Codierung, ein Konzept aus der Informatik, wo ich Bedeutungen auf eine andere Art und Weise darstelle. Also statt, bitte, lieber Mann, geht zuerst zurück und dann nach links, habe ich einfach nur zwei Pfeile, geht viel schneller. Ich habe drinnen das Konzept der Algorithmen, also so Ablauf, Ablaufplanungen, Arbeitsanweisungen, Schritt für Schritt äh, folgen. Das ist ein Algorithmus und das ist eigentlich die Basis fürs Programmieren, äh, das ich dann im Informatikunterricht brauche. Das heißt, ich habe meinen Teil an der digitalen Grundbildung, mhm. Computational Thinking, bereits. Fächer integrativ umgesetzt, mit dem Ziel, Französisch zu lernen und mhm. nicht mit dem Ziel, Informatik zu lernen. Mhm. Das wäre so typisch Fächer integrativ. Was eine gute Strategie wäre für all jene, die sich vielleicht ja. von, von algorithmischem Denken und genau. Computational Thinking immer abschrecken lassen. Die haben jetzt... Ich gehöre vielleicht zu solchen Menschen dazu, im ersten Moment äh, gerade was gelernt mit mhm. Wiener Walzer Computeralgorithmen ja. erklärt. Gut, vielleicht abschließend noch die Frage. Ähm, jetzt haben wir von Herausforderungen mhm. vorher gesprochen in Bezug auf vielleicht Benotung, vielleicht mhm. für manche ist Teamteaching ja. eine Herausforderung. Da muss man sich natürlich ja. auch erst arrangieren und, mhm. und abstimmen. Gibt es noch andere Herausforderungen, die dir so aus der Praxis bekannt sind? Ja, definitiv ähm, die ganze Schulorganisation, die Rahmenbedingungen. Ähm, das ist jetzt von Schule zu Schule verschieden. Es geht in Volksschulen zum Beispiel leichter fächerübergreifend oder integrativ zu arbeiten, weil es einfach nicht so viele Fächer gibt und ein Lehrer oder eine Lehrerin fast die ganze Woche in der Klasse ist. Das geht einfach leichter. In, dem, äh, in den neuen Mittelschulen ist es auch wieder, es ist ein bisschen schwieriger, aber doch auch noch einfacher, weil das auch vom äh, Curriculum her gefordert wird und äh, durch die verschiedenen Gruppen, die sich da bilden. Die müssen praktisch zusammenarbeiten, da muss man viel mehr fächerübergreifend mhm. arbeiten. Aber in den AHS, in den höheren Schulen, wo im Stundentakt die Fächer wechseln, wo so viele verschiedene Lehrer sein, sind, jeder hat zwei äh, Fächer, mhm. wandert von einer Klasse in die nächste, das sind keine Rahmenbedingungen für guten fächerübergreifenden Unterricht. Das heißt, da ist einerseits die Administration gefordert, wie kann das von der Organisation her gestaltet werden, dass so ein fächerübergreifender Unterricht gut möglich ist? Das heißt, man könnte sagen, wie es aus meiner Praxis jetzt weiß, an der HLB in St. Veit, eine Projektwoche, in der in den Klassen, die mitmachen, der Unterricht... Aufgelöst ist. Das heißt, die Lehrer gehen im gleichen Stundentakt wie immer in die Klasse, mhm. aber die Schüler arbeiten an einem großen Projekt und können das machen, was sie wollen, jetzt unter Anführungszeichen, was zum Projekt passt. Ja. Jetzt kann es natürlich passieren, dass gerade der Geschichtelehrer drinsteht in der Klasse und die Schüler arbeiten jetzt äh, am PC und wollen dringend was fertig machen. Jetzt haben sie aber nicht die richtige Ansprechperson die mhm. weiterhelfen kann bei technischen mhm. Problemen. Das sind dann da die Herausforderungen. Mhm. Äh, meistens ist es aber so, dass man sich im Lehrerkollegium abspricht. Das heißt, man sucht sich die Kollegen, mit denen man gut zusammenarbeitet. Man spricht sich über Themen ab und sagt, ich möchte im Unterricht jetzt das machen. Der Nächste sagt, ja, das passt bei mir auch dazu. Mhm. Und dann schaut man halt, dass man in den Stunden, wo diese Lehrer drin sind, wirklich an den Projekten arbeitet. Eventuell den Schülern ähm, anbietet, einen gemeinsamen Nachmittag oder so zu machen, wo sie dann Fragen stellen äh, Fragen können, stellen können mhm. Probleme aufbereiten können und so weiter. Also das, die, die Zeit, diese Stundenteilung äh, ist sicher problematisch. Und dann kommt es natürlich auch so, dass, die, dass andere Lehrer oft nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen. Ähm, Schularbeitentermine, die mhm. verschoben werden müssen, weil ein Lehrer krank ist, jetzt kommt er Wochen später und genau da wollte ich mein Projekt machen, geht dann nicht mehr. Mhm. Ähm, dann der Druck äh, Notendruck zum Beispiel oder jetzt mit der, mit der standardisierten Reifeprüfung in der Oberstufe äh, je näher man der Matura kommt desto schwieriger ist es Lehrer zu gewinnen gemeinsam Projekte zu machen weil sie sagen ich muss mich auf oder ich muss mich sie sagen teilweise wirklich ich ja. muss mich auf die Matura vorbereiten ich muss die Schüler vorbereiten mhm. und äh, habe keine Zeit für irgendwelche extra Themen und das finde ich total schade das ist natürlich ein... Ein Wermutstropfen ja, dann bei ja, dem Ganzen. Ja. Ja. Ja. Mhm. Also das sind schon äh, Herausforderungen. Was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist, dass das didaktische Konzept natürlich das Um- und Auf ist, ja. so wie in den meisten ja. Settings, dass die Kommunikation unter dem genau. Lehrkörper ganz wichtig ist. Ja. Und das nehme ich auch für mich jetzt mit, dass es möglich ist, solche fächerintegrativen Einheiten und, und fächerübergreifenden Projekte natürlich auch nicht über das gesamte Semester mhm. oder das gesamte Schuljahr zu machen, sondern vielleicht auch in konzentrierter Form einen. Mhm. Abschnitt von ein paar Wochen ja. sozusagen, wo man dann den Schülerinnen und Schülern auch sagen kann, so funktioniert Projektarbeit. Danke für die Ausführungen, danke für die tollen Beispiele, hoffentlich ein bisschen Motivation für angehende Lehrerinnen und Lehrer, das vielleicht auch einmal auszuprobieren. Ja, definitiv, das möchte ich jetzt am Ende noch mit auf den Weg gehen, dass alle Lehrer und Lehrerinnen wirklich alles ausprobieren sollen. Und wenn sie etwas ausprobieren und es geht daneben, dann sollen sie es unbedingt in einer anderen Klasse noch einmal ausprobieren. Denn Schüler sind unterschiedlich, Klassen sind unterschiedlich. Man muss sich einfach nur trauen. Manchmal geht etwas daneben und dann das nächste Mal geht es dann wieder gut. Genau. Vielen Dank, Kreativ Barbara. Kreativ sein. Danke gern. Dankeschön.